über 1000 Fahrräder und wir fahren über die Brücken nach Ludwigshafen, kommen dann wieder über die, äh, die Adenauerbrücke zurück, machen dann eine Tour durch die Stadt, Augustanlage runter, einmal um den Ring und landen dann am Ende am Toulonplatz bei der Fête de la Musique. Und da freuen wir uns schon drauf. Da werden wir nämlich zwei Fahrradreisen verlosen für je zwei Personen. Die Lose gibt es hier am Start zu kaufen und auch auf der Strecke und am Ziel. Es wird ein Heidenspaß und das Wetter ist perfekt.